Barbara, mein elfjähriger Sohn hat da seit Monaten irgend so ein neues Computerspiel und ich habe den Eindruck, er mag gar nichts anderes mehr machen. Was mich aber am meisten irritiert dabei ist, dass mein Sohn gar nicht selbst spielt, sondern einfach nur anderen beim Spielen zuschaut. Selbstspielen, das kann ich ja irgendwie verstehen, ich habe das früher auch gerne gemacht. Aber nur zuschauen? Ja, das mit dem Zuschauen von Computerspielen, das ist so eine Sache. Drei Dinge gilt es dabei zu beachten die Funktionen verstehen, mit dem Gruppendruck umgehen zu können und Regeln dazu zu vereinbaren. Das Zusehen bei digitalen Spielen auf Plattformen wie YouTube oder Twitch hat vor allem drei Funktionen. Erstens, es ist, wenn man so will, eine Art Weiterbildung für die, die spielen. Man kann durchs Zuschauen lernen, wie man zum Beispiel bestimmte Aufgaben lösen kann oder zum nächsten Level kommt. Zweitens, es hat für Jugendliche einen hohen Unterhaltungswert und es ist fast ein bisschen so wie beim Fußball. Man muss nicht unbedingt selbst spielen, auch das Zuschauen macht enorm viel Spaß. Angeblich zumindest. Doch, macht es. Ja, und es ist eigentlich sogar besser als beim Fußball. Denn die Zuschauer haben auch einen Rückkanal und können direkt mit der Moderation und den spielenden chatten. Ja, das wäre beim Fußballschauen auch wirklich super. Und drittens, ja, das wollte ich auch noch sagen, geht es oft ums Mitreden-Können im Freundeskreis. Gerade dann, wenn ein Kind ein Spiel für Ältere noch gar nicht spielen darf oder eigentlich gar nicht spielen will. Ja, das könnte in unserem Fall auch ein Thema sein. Bei diesem Spiel wird dauernd irgendjemand erschossen, was mein Sohn ja an und für sich nicht so mag. In diesem Fall habe ich aber den Eindruck, er ist Einerseits sehr fasziniert von dem Spiel, aber andererseits wirkt er auch überfordert. Ja genau, da geht es vielleicht um Gruppendruck, kann das sein? Du solltest in diesem Fall dein Kind dabei unterstützen, sich selbst eine Meinung dazu zu machen und dazu auch zu stehen. Sag auch, was du dir selbst denkst. Kritisiere dabei nicht das Verhalten deines Kindes, jetzt schaust du schon wieder diese brutalen Spiele, sondern kritisiere die Inhalte der Spiele. Ich glaube, ich würde da nicht schlafen können. Und dann braucht es dazu natürlich klare Regeln und Konsequenzen. Es geht dabei nicht nur um Dauer und Inhalte, sondern auch um Kostenfallen, wie zum Beispiel Abos auf den Spiele- und Streamingplattformen. Und vielleicht hilft es auch, andere Spiele zu finden, die deinem Kind auch gefallen. Ja, das wäre natürlich hilfreich. Aber wo gibt es solche Alternativen? Hier kann man auf den Seiten wie bub.at oder spielbar.de suchen. Schaut euch die dortigen Spiele gemeinsam an und versucht welche zu finden, die deinem Kind einigermaßen gefallen können und spiel vielleicht am Anfang sogar mit. Du hast ja schließlich früher selbst gerne Computer gespielt.